Ein Psalm Davids. Von Gnade und Recht will ich singen und dir, Herr, Lob sagen. Ich handle vorsichtig und redlich bei denen, die mir zuhören, und wandle treulich in meinem Hause. Ich nehme mir keine böse Sache vor, ich hasse den Übertreter und lasse ihn nicht bei mir bleiben. Ein verkehrtes Herz muss von mir weichen, den Bösen leide ich nicht. Der seinen Nächsten heimlich verleugnet, den vertrüge ich. Ich mag es nicht, der stolze Gebärden und hohen Mut hat. Meine Augen sehen nach den Träumen im Lande, dass sie bei mir wohne und haben gerne fromme Diener. Falsche Leute halte ich nicht in meinem Haus, die Lügner gedeihen nicht bei mir. Frühe vertilge ich alle Gottlosen im Lande, dass ich alle Übeltäter ausrotte aus der Stadt des Herrn.